Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hatte neulich ein Gespräch und da haben wir uns über das Thema ja, Telefonakquise unterhalten. Und das ist ja so das, ja, eines der, der schmerzhaftesten Themen bei ähm, Verkäufern. Ja, ich glaube, die meisten Verkäufer, die meiden ja, das Telefon wie der Teufel des Weihwasser. Und ähm, ja, heute will ich einfach mal so sechs Tipps raushauen, wie du dich für die Telefonakquise äh, motivieren kannst und ähm, legen wir am besten auch einfach gleich los. Der erste Tipp, ähm, den ich dir äh, geben kann, ist, dass du dir einfach mal so ausrechnest, ja, was du eigentlich pro Telefonat verdienst, was du pro Wählversuch verdienst. Das kann unheimlich motivierend sein. Das setzt aber voraus, dass du deine Zahlen kennst und dass du ja, ähm, ja, gewisse Statistiken einfach fährst, dass du einfach schaust, okay, wie viele Wählversuche ähm, mache ich denn, wie viele Leute kriege ich da von äh, Ihnen im Gespräch, also am Telefon, wie viele Termine vereinbare ich daraus, wie viele Angebote, ähm, wie viele Bedarfsanalysen erstelle ich daraus und dann halt dementsprechend, okay, wie viele Angebote, wie viele Analysen führen dann letzten Endes ja, zu einem Auftrag oder zu einem Angebot und dann natürlich, okay, wie viel Umsatz machst du denn ja, äh, mit einem durch, also wie, wie viel Umsatz hast du durchschnittlich pro Kunde, ja und wenn du diese Kennzahlen hast, dann kannst du ja dir einfach ausrechnen, okay, wie viel Wählversuche du brauchst, ja um ein gewisses Umsatzziel zu erreichen, wenn du zum Beispiel jetzt halt planst, 4000 Euro ähm, Zusatzumsatz zu machen und benötigst dafür dann, sagen wir mal, vier Aufträge, dann kannst du einfach jetzt halt ausrechnen, äh, dass du, nehmen wir mal an, du hast äh, folgende äh, Zahlen, ja, Du hast 100 Wählversuche, davon kriegst du 20 Leute ans Telefon. Ja. Mit denen kannst du 10 Termine vereinbaren, dann hast du daraus zwei Angebote, zwei Analysen und daraus generierst du einen Auftrag und hast eben 1000 Euro durchschnittlichen Umsatz pro Kunde. So, und wenn du jetzt quasi das Ziel hast, 4.000 Euro extra Umsatz zu machen, dann weißt du einfach, dass du diese Woche ja, vier neue Aufträge schreiben musst. Das heißt, 1.000 mal vier Aufträge sind 4.000 Euro Umsatz oder Provision oder wie auch immer. Und jetzt anhand von den Zahlen, die ich dir eben genannt habe, wären halt vier Aufträge, wären dann quasi der nächste Schritt, müsstest du halt dann dementsprechend acht Angebote erstellen. Und dazu bräuchtest du ja in unserer Rechnung eben 40 Termine oder 80 Gespräche oder eben 400 Wählversuche. So, das heißt, wenn du jetzt dann ausrechnest, okay, 4000 durch die 400 Wählversuche, dann hättest du jetzt in dem Beispiel 10 Euro pro Wählversuch quasi, ähm, ja, an verdienst. So, und das kann einfach unheimlich motivieren, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt jemanden anrufe, macht es und ich habe 10 Euro verdient. Das war Tipp Nummer 1. Dann Tipp Nummer 2. Das geht so in das Thema Freude erleben, Schmerz vermeiden. Ähm, du kannst, also Es gibt Menschen, die motiviert unheimlich ähm, das hinzu. ja, Und dann gibt es aber auch Menschen, die motiviert unheimlich das weg von. Also die wollen lieber etwas Schlimmes in der Zukunft vermeiden, als... Ähm, dass es sie motiviert, etwas Freudiges in der Zukunft zu erleben. Und ähm, da gibt es eben zwei, äh, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Zum einen, das ist der zweite Tipp, du kannst einfach mal visualisieren, ja, was aus diesen Telefonaten wird, ja. Du kannst dir einfach vorstellen, wenn du jetzt zum Hörer greifst, telefonierst mit, einer, äh, mit, einem, mit einem potenziellen Interessenten, mit einem potenziellen Kunden, könntest du dir vorstellen, was daraus wird, wie er zusammen vielleicht an äh, was gemeinsam essen geht und, ähm, ja, einen erfolgreichen, gemeinsamen Auftrag dementsprechend feiert oder was auch immer, ja, kannst du einfach dir mal das so vorab visualisieren, was ähm ja, was da eben so draus werden könnte. Kann unheimlich motivierend sein. Dann gibt es noch ähm, einen zweiten Punkt, den du äh, machen kannst. Das ist dann der Tipp Nummer drei. Ähm, du kannst einfach das Ergebnis deines, deiner Telefonate an sich, ja, ähm, schon mal für dich so im Kopf visualisieren. kannst dir da Bilder reinholen, ja, wie du zum Beispiel, ja, danach sagst okay, super, äh, wieder einen neuen Termin vereinbar. Dass du dich einfach in der Situation siehst, wie du, ja, erfolgreiche Telefonate führst. Auch das kann unheimlich, ja. Äh, motivieren Und dann gibt es aber auch noch die Kehrseite dieser Medaille, also das war jetzt alles so dieses Hinzu, das Freudige, ähm, Freude erleben. Ja Und ähm, wenn das aber bei dir so nicht so wirklich motiviert, dann kannst du es einfach auch mal damit probieren, indem du dir einfach die Frage stellst, was passiert denn eigentlich, wenn ich es jetzt nicht mache? Was sind denn die Konsequenzen daraus, wenn ich jetzt nicht zum Telefonhörer greife, wenn ich heute nicht mein äh, mir festgelegtes Pensum ähm, durchziehe, wenn ich jetzt quasi nicht diese Woche diese 400 Wählversuche dementsprechend durchziehe oder diese 400 Wählversuche heute an diesem Tag durchziehe oder wie auch immer, ja, was eben so dein Ziel war, was sind denn die Konsequenzen daraus, ja, Umsatzeinbruch, ähm, weniger, äh, du kannst vielleicht, ähm, hast einen finanziellen Engpass oder was auch immer, ja. auch das kann dazu beitragen, dass du deinen inneren Schweinehund überwindest und dementsprechend doch zum Hörer greifst. Tipp Nummer 5 geht in die Richtung von Tipp Nummer 1, ja, einfach Statistiken führen. Auch hier, da bin ich zum Beispiel ein Freund davon, immer festzuhalten. Ich habe da in meinem Smartphone einfach so eine kleine Excel-Tabelle, wo ich immer eintrage, okay, wie viele Gespräche habe ich heute geführt, was waren die Ergebnisse daraus, ja, also halt dann die Zahlen fest und dann sehe ich einfach immer gleich, wie sich meine Quoten dementsprechend ja, verbessern oder wie, wie die Quoten sich halt ändern. Und das kann unheimlich motivierend sein, wenn du siehst, dass du ja eine, eine Kampagne machst, ja, die, die unheimlich gut funktioniert, ja, und die, die deine Quote sich verbessert, weil du halt regelmäßig ja, deinen Aktivitäten nachkommst. Ähm, und der letzte Tipp, Tipp Nummer 6, nimm es einfach sportlich, sieh das Ganze sowieso unter ein einem sportlichen Aspekt, indem du einfach hergehst und sagst, okay, mal schauen, wie ich jetzt die Person ja von meiner Dienstleistung oder von meinem Angebot überzeugen kann. Und ähm, ja, dass du dir vielleicht einfach so ein Ziel setzt und sagst, okay, es gibt vielleicht, ähm, ja, zwei oder drei Kategorien von Kunden, die einen sagen sowieso nein, die anderen sind die, die kann ich überzeugen und dann gibt es die, die sofort ja sagen. ja Und dann kannst du deine Kunden da einfach so oder deine Telefonate einfach so einklassifizieren und einfach sagen, okay, alle bei denen ich drei Einwände behandeln musste oder vier Einwände behandeln musste. Das sind dann, und es und führt nicht zum Termin oder zum Verkauf oder was auch immer, das sind eben halt einfach Nein-Kunden, dass du es einfach sportlich nimmst und sagst, okay, ich will mal schauen, ob ich den, den, äh, den Gegenüber mit drei, vier Einwänden, die er hat, ob ich den dann quasi für mein Angebot ähm, begeistern kann. Und wenn nicht, dann ist es halt so, geht es weiter zum Nächsten. Also das Ganze einfach so ein aus der sportlichen Sicht betrachten. Okay, das waren meine sechs Tipps ähm, zum Thema, wie du dich für die... Ähm ja, Telefonakquise motivieren kannst. Ich hoffe, es war ja, für dich hilfreich. Wenn es für dich hilfreich war, wenn es dir gefallen hat, ähm, wenn es dich weitergebracht hat, ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ja, ähm, dazu einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen hoch gibst, ein Like oder ja, was auch immer unter da das Ganze einfach ja, mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen ja die Infos ähm, dementsprechend wichtig sind lasst mir einfach ein Feedback. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. In diesem Sinne hoffe ich, der Tipp war für dich oder für euch dementsprechend hilfreich. Alles, alles Gute. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.